Beginnen möchte ich mit einer ähm, Ausgangslage. Ähm, ich erzähle Ihnen äh, nichts Neues, äh, wenn ich sage, dass äh, die Digitalisierung zunehmend äh, alle Lebens- und Arbeitsbereiche äh, durchdringt und in diesem Kontext äh, nehmen digitale Medien in Schul- und Unterricht äh, zunehmend an Bedeutung äh, zu. Äh, Schulen sehen sich vor äh, neuen Herausforderungen und neuen Möglichkeiten, im Grunde auch äh, im Kontext, welche neuen in Anführungszeichen, Kompetenzen müssen äh, im Kontext der Digitalisierung äh, vermittelt werden. Es werden Chancen äh, diskutiert, Potenziale für das Fachliche äh, und das Überfachliche äh, Lehren und Lernen. Damit verbunden sind aber auch übergeordnete Zielsetzungen, wie die Diskussion darüber, dass Schulen einen veränderten Bildungsauftrag wahrnehmen müssen im Kontext der Digitalisierung oder Fragen letztendlich auch in der Hinsicht, inwiefern Kindern und Jugendlichen in einer immer stärker digitalisierten Welt Lebens- und Arbeitsperspektiven eröffnet werden können. Und Diskussionen darum, Lernen, Jetzt, ich habe es extra in Anführungszeichen gesetzt, neu zu denken, also welche Potenziale bieten sich auch im Kontext der digitalen Medien im Hinblick auf das Denken von Lehren und Lernen. Das sind also vor allem gerade ganz aktuelle Diskussionen, die laufen. Wenn man sich aber einmal die Forschungslage anschaut, lassen sich bereits seit Einführung von Computern in die Schule, das war etwa in den 1960er Jahren, Untersuchungen finden, die sich mit Potenzialen digitaler Medien in der Schule beschäftigen als Gegenstand der Forschung. Das heißt, Forschung zu diesem Thema hat nicht erst vor ein paar Jahren begonnen, sondern war letztendlich auch immer schon quasi parallel zu den Entwicklungen in der Schule zu sehen. Wenn man sich empirische Forschung anschaut zu digitalen Medien in der Schule, lassen sich hier ganz verschiedene Ebenen. Ähm, differenzieren. Wir finden zum einen ähm, Forschung in diesem Kontext auf Bildungssystemebene, häufig auch äh, im Kontext von internationalen Vergleichsuntersuchungen, wo also Bildungssysteme miteinander verglichen werden unter unterschiedlichen ähm, Schwerpunkten. Das hat im Kontext der digitalen Medien beispielsweise im Kontext der SITE 2006 Untersuchung oder ähm, der Untersuchung ICLS 2013, auf die ich gleich noch mal genauer eingehen werde, stattgefunden. Wir haben dann ähm, ja, Untersuchungen, die ähm, insbesondere auf Einzelschulebene ähm, angesiedelt sind. Hier also zu schauen beispielsweise, wie gehen eigentlich Prozesse der Integration von digitalen Medien in Lehren und Lernen vonstatten. Äh, wir haben dann ähm, Forschung, die sich fokussiert äh, auf den Bereich der Unterrichtsebene, zum Beispiel Fragen der Wirksamkeit äh, von bestimmten, in Anführungszeichen gesetzt, digitalen Unterrichtskonzepten. Und wir haben dann auch ähm, Untersuchungen, die auf einer ähm, stärkeren Akteursebene äh, ansetzen, also zum Beispiel die Rolle von digitalen Medien für individuelle Lernprozesse äh, oder Fragen der äh, Lehrerinnen- und Lehrerrollen beispielsweise. Und neben diesen Ebenen lassen sich auch, wenn man so einen globalen Blick äh, einmal darauf wirft, äh, unterschiedliche methodische Zugänge zu der Thematik differenzieren. Also Wir haben auf der einen Seite stärker quantitative Zugänge, die also beispielsweise über Testverfahren oder über standardisierte Fragebögen bestimmte Fragestellungen verfolgen. Und Wir haben aber auch auf der anderen Seite Qualitative Zugänge, die beispielsweise über Fallstudien oder über Interviews beispielsweise hier eine andere Art von, von Fragestellungen verfolgen und auch durchaus Ansätze, die diese beiden Verfahren miteinander verschränken. Das heißt, wir haben sowohl verschiedene Ebenen als auch verschiedene methodische Zugänge, wenn man sich einmal so diesem Bereich der empirischen Forschung und diesem Kontext nähert. Die Zielsetzung, Zielsetzung meines Vortrages ähm, heute ähm, ist zweierlei. Ich habe das zu Beginn gerade schon mal ganz kurz äh, skizziert. Ich möchte in einem ersten Teil einen Überblick geben über Ausgewählte. Das muss ich hier betonen, weil äh, alles ist äh, unmöglich äh, bei der Fülle äh, an Befunden ausgewählte Befunde der empirischen Bildungsforschung vorstellen im Hinblick auf ähm, zum einen das Lernen mit und über digitalen Medien, das werde ich gleich auch noch mal genauer erläutern, ähm, wie, hier, äh, wie ich hier unterscheide, ähm, in Bezug auf ähm, Voraussetzungen für das Lernen mit und über digitale Medien, ähm, sowie im Hinblick auf schulische Prozessmerkmale ähm, des äh, Lernens mit und über digitalen Medien. Und eben im zweiten Teil äh, einige mögliche Implikationen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung darstellen. Von daher ist das einmal noch mal ganz grob äh, die Gliederung meines Vortrages. Ähm, von daher denke ich, wir steigen direkt inhaltlich ein. Und beginnen möchte ich ähm, mit der Skizzierung von ähm, Forschungsfeldern im Bereich der digitalen Medien in der Schule. Äh, und zwar ähm, diese ähm, vier Bereiche. Wichtig ist mir das an dieser Stelle ganz besonders, da in der, vor allem auch in der öffentlichen Diskussion, wenn es um das Thema Digitalisierung in der Schule oder digitale Medien in der Schule immer ganz viel, ganz schnell diskutiert wird und häufig eben auch durchaus Argumentationsstränge aneinander vorbeilaufen, weil eigentlich gar nicht über das Gleiche diskutiert wird. Und deshalb ist es mir an dieser Stelle wichtig, einmal äh, unterschiedliche äh, Bereiche zu äh, differenzieren, äh, die sowohl äh, abbildet, äh, in welchen Bereichen aktuell Forschung zu verorten ist, als eben auch auf der anderen Seite, in welchen Bereichen eigentlich Diskussionen, äh, öffentliche Diskussionen, bildungspolitische Diskussionen stattfinden. Auf den ersten Bereich möchte ich nur ganz kurz eingehen. Der Aspekt der Vermittlung von Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien oder in der Diskussion auch Learn to Use ICT genannt. Also hier geht es ganz stark um die Frage der Vermittlung von Anwendungskompetenzen. Also brauchen Schülerinnen und Schüler oder sollen Schülerinnen und Schüler in der Schule ähm, Kompetenzen wie ähm, Textverarbeitungsprogramme nutzen, äh, Tabellenkalkulationen nutzen und so weiter ähm, erlernen. Äh, diese Diskussion ist schon relativ alt, ähm, das hat äh, vor, vor vielen Jahren auch durchaus schon stattgefunden und ist ganz häufig auch in schulische Mediencurricula eingegangen, beispielsweise in welcher Klassenstufe ähm, wird eine Einführung in Textverarbeitung beispielsweise gegeben. Das wäre dieser erste Teil der Anwendungskompetenzen. Der ähm, zweite Bereich, ich gehe jetzt ähm, Einmal hier, ich habe auch den Moment. Einmal auf diesen äh, Bereich. Nutzung digitaler Medien zur Verbesserung des fachlichen Lernens. Äh, das wird hier auch in der internationalen Diskussion als Use ICT to Learn ähm, bezeichnet. Hier geht es also darum, welche Potenziale eigentlich digitale Medien für ähm, fachliche Lernprozesse ähm, und Lernzuwächse ähm, eigentlich haben. Das wird gleich einer ähm, der Bereiche sein, die ich nochmal näher herausgreife. Der dritte Bereich hier unten bezieht sich auf die Entwicklung und Umsetzung neuer Formen des Unterrichtens mit digitalen Medien. Hier fallen beispielsweise Aspekte rein, wie ähm, Konzepte des Bring your own device, also wenn Schülerinnen und Schüler ihre eigenen ähm, digitalen Endgeräte beispielsweise mitbringen und die Frage, äh, wie lässt sich Unterricht in der Hinsicht ähm, gestalten vor diesem Hintergrund. Oder ähm, Konzepte wie Flipped Classroom, also letztendlich einmal die, die Umkehrung, ähm, dass bestimmte ähm, Lernkapitel ähm, beispielsweise äh, zu Hause auch videogestützt äh, durchgeführt werden und in der äh, Lerngemeinschaft dann vor Ort äh, sehr viel stärker äh, aktivierend in der Übung äh, gearbeitet wird. Oder auch Aspekte wie Individualisieren, äh, Differenzieren mit digitalen Medien ist äh, ein Bereich, den man hiermit zusortieren kann. Und der vierte ähm, Aspekt äh, unten hier, ähm, die Förderung des Medienkompetenzerwerbs bzw. der Erwerb hier ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Digitale Kompetenzen, ein Begriff, der auch in der äh, Diskussion äh, ganz stark geprägt ist. Hier äh, ist der Schwerpunkt letztendlich auf der Förderung von überfachlichen Kompetenzen, also wie eigentlich, ähm, was eigentlich über digitale Medien gelernt äh, werden muss. Ähm, Deshalb ist mir hier auch an dieser Stelle ganz besonders wichtig, nochmal diesen zweiten und den vierten Bereich auch nochmal ganz klar voneinander zu trennen. Also die Frage oder sich auch immer zu fragen, worüber sprechen wir jetzt eigentlich, digitale Medien in fachlichen Kontexten zur Unterstützung des fachlichen Lernens oder geht es darum, digitale Medien einzusetzen, um Kompetenzen im Umgang mit diesen Medien zu fördern. Herausgreifen möchte ich jetzt zu Beginn äh, einmal den Bereich äh, des Lernens über äh, digitale Medien oder des Erwerbs äh, digitaler Kompetenzen. Und hier möchte ich Ihnen gerne ein Kompetenzkonstrukt, äh, gerne einmal vorstellen, das in den äh, letzten Jahren vor allem im Kontext äh, der äh, sogenannten International Computer and Information Literacy Study äh, relevant äh, geworden ist. Und zwar das äh, Konstrukt der Computer- und informationsbezogenen Kompetenzen das hier wie folgt definiert ist, Computer- und informationsbezogene Kompetenzen sind als individuelle Fähigkeit einer Person definiert, die es ihr erlauben, Computer und neue Technologien zum Recherchieren, Gestalten und Kommunizieren von Informationen zu nutzen und um diese zu bewerten, um am Leben, im häuslichen Umfeld, in der Schule, im Arbeitsplatz und in der Gesellschaft erfolgreich teilzuhaben. Und Sie sehen, in dieser Kompetenzdefinition werden eben diese sogenannten Computerinformationsbezogenen Kompetenzen als eine fächerübergreifende Schlüsselkompetenz definiert. Und das Besondere an, dieser, an, dieser, an diesen Kompetenzen ist, dass die eben im Rahmen dieser international vergleichenden Untersuchung auch gemessen worden sind. Und die Ergebnisse zeige ich Ihnen gleich zwei Folien weiter. Zunächst möchte ich Ihnen hier einmal noch einmal zeigen, was sich eigentlich auch inhaltlich in diesem Kompetenzkonstrukt ähm, verbirgt, welche Bereiche hier eigentlich ähm, relevant sind. Und ähm, die computer-informationsbezogenen Kompetenzen lassen sich aufteilen in zwei Teilbereiche. Einmal den Teilbereich Informationen sammeln und organisieren und auf der anderen Seite den Teilbereich 2, Informationen erzeugen und austauschen. Und Sie sehen auch, dass hier beispielsweise auch der Aspekt Informationen sicher nutzen mit enthalten ist. Also, es geht hier ähm, weit über reine Anwendungskompetenzen hinaus, äh, sondern eben auch, wie gehe ich mit äh, digitalen Informationen um, wie bereite ich diese auf äh, für unterschiedliche Zielgruppen. Und äh, diese Kompetenzen sind eben, wie gerade schon gesagt, im internationalen Vergleich im Jahr 2013 getestet worden. Ich war damals äh, im Rahmen dieser Untersuchung für Deutschland nationale Projektleitung und in unserem Projektteam war es tatsächlich ähm, eine äh, relativ große Spannung, äh, während dann die Erhebung lief und bevor die äh, Ergebnisse kamen, weil wir im Grunde gar keine äh, Idee hatten, äh, wo sich Deutschland wohl einsortieren würde äh, in dem klassischen Länderranking, weil es eben äh, erstmalig äh, gemessen worden ist. Ich zeige Ihnen jetzt einmal die, äh, die Ergebnisse. Ich weiß, es ist relativ klein für da hinten. Die zentralen Ergebnisse sind nochmal in Kästchen nochmal zusammengefasst. Man sieht hier so ein klassisches Länderranking, was man auch beispielsweise aus PISA, TIMS oder IGLU kennt. Deutschland schneidet hier, beziehungsweise spezifischer gesagt, die getesteten Achtklässlerinnen und Achtklässler, das war die Zielpopulation hier, schneiden hier im internationalen Vergleich im Mittelfeld ab und erreichen hier mit 523 Leistungspunkten einen mittleren, äh, mittleren Platz, ähm, Länder, die ähm, weit äh, besser abschneiden, hier in den Kompetenzen sind. Beispielsweise die Tschechische Republik, die sich aber selber nicht erklären konnte, warum das denn so ist. Weil natürlich sind wir alle dann äh, auf den Ländervertreter zugestürmt und gesagt, was, was passiert bei euch, erzählt uns, äh, was hier los ist. Und die mussten erst mal selber ganz lange überlegen und nachdenken und recherchieren, äh, bis sie dann zumindest ansatzweise äh, so ein paar Aspekte nennen konnten die Sie tun, aber wo Sie jetzt auch nicht genau sagen konnten, ob es jetzt vielleicht daran liegt oder nicht. Wir haben dann, weil so ein Länderranking sagt ja im Grunde noch nicht so viel aus, haben uns hier auch einmal sogenannte Kompetenzstufenverteilungen angeguckt. Also was können eigentlich jetzt Schülerinnen und Schüler? Und in ICLS konnten wir fünf verschiedene Kompetenzstufen differenzieren. Wir sehen in den Ergebnissen, dass fast ein Drittel der Jugendlichen, also der Achtlässlerinnen und Achtlässler in Deutschland, nur die beiden unteren Kompetenzstufen erreichen. Das heißt, diese Jugendlichen können beispielsweise einen Link anklicken, wenn der Link auch wirklich als Link ganz sichtbar ist. Also Sie kennen das blau und unterstrichen. Das ist zum Beispiel etwas, was auf diesen unteren beiden Kompetenzstufen angesiedelt ist. Oder Copy-Paste, also irgendetwas, irgendein Text an einer Stelle kopieren und an anderer Stelle wieder einfügen. Äh, noch ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr, ähm, das waren äh, die beiden unteren Kompetenzstufen und das war durchaus als Ergebnis ähm, schon weniger als äh, erwartet worden war durchaus. Wir haben auf der anderen Seite ähm, eine sehr schmale Leistungsspitze, also unter 2% Prozent der Achtlässlerinnen und Achtläster, die die höchste fünfte Kompetenzstufe erreicht haben. Diese fünfte Kompetenzstufe zeichnet sich dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler eben auch beispielsweise anspruchsvolle ähm, digitale Informationsprodukte erstellen können, zum Beispiel eine Präsentation, die ähm, adressatengerecht aufbereitet ist beispielsweise, aber eben auch Strategien kennen, wie sie ihre ähm, Daten beispielsweise im Internet auch schützen. Also dieser Schützenaspekt fällt hier auch mit rein. Und der größte Anteil äh, liegt auf der Kompetenzstufe 3 und ich habe gerade das Selbstständige äh, betont bei der Kompetenzstufe 5. Die Kompetenzstufe 3 zeichnet sich äh, durch das, äh, dadurch aus, dass die Schülerinnen und Schüler angeleitet äh, in der Lage zu bestimmten Dingen sind. Aufbereitung von Informationen, Einschätzung und Bewertung von Informationen, aber eben nicht selbstständig, sondern unter Anleitung. Von daher ist äh, die äh, Hypothese, dass man davon ausgehen kann, dass die Schülerinnen und Schüler, also jetzt hier spezifisch natürlich die äh, Achtlässlerinnen und Achtlässler nur, weil sie eben häufig mit äh, Smartphone in der Hand äh, und am Computer sitzend äh, gesehen äh, werden oder wahrgenommen werden, äh, eben noch nicht automatisch kompetente Nutzerinnen und Nutzer sind in der Hinsicht, wie sie hier getestet worden sind. Also die Frage, kann man von Digital Natives eigentlich ausgehen in der Schule oder ist es nicht wichtiger, hier nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, systematisch Kompetenzen aufzubauen? Wir haben uns dann ähm, die ähm, Kompetenzen auch noch einmal klassischerweise differenziert nach unterschiedlichen ähm, Schülergruppen äh, angeschaut. Interessanterweise schneiden, in allen, ähm, also schneiden die Mädchen äh, besser ab äh, als die Jungen. Äh, dieses, diese Tendenz finden sich, äh, findet sich in allen teilnehmenden äh, Bildungssystemen, die sich hier an ICLS beteiligt haben. Und wir haben in Bezug auf den sozioökonomischen Status und den Zuwanderungshintergrund jeweils leistungs-, signifikante Leistungsunterschiede in Deutschland zu Ungunsten der Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Elternhäusern und mit Zuwanderungshintergrund. Von daher stellt sich auch in diesem äh, Kontext die Frage, wie auch durchaus in anderen Kompetenzdomänen auch schon bekannt, ähm, die Herausforderung im Kontext ähm, der Herstellung von ähm, Chancengleichheit, hier auch in diesem Kompetenzbereich. Nach der Betrachtung der ähm, jetzt überfachlichen Kompetenzen, die wir gerade hatten, ähm, mache ich jetzt einen Sprung äh, einmal zu dem Aspekt äh, der Nutzung digitaler Medien zur Verbesserung des fachlichen Lernens, also der Frage des Lernens mit digitalen Medien, mit dem Fokus auf ähm, den fachlichen Kontext. Hier äh, habe ich zunächst äh, noch einmal mitgebracht, was in der Literatur ähm, an, aus äh, lerntheoretischer äh, und didaktischer Sicht als ähm, Potenziale äh, digitaler Medien äh, zusammengetragen worden ist. Ähm, das sind ganz unterschiedliche Dinge, beispielsweise äh, die Möglichkeit, dass mit digitalen Medien vernetzte, äh, also Informationen vernetzt äh, dargestellt werden können, multimedial und interaktiv. Ähm, dass hier also unterschiedliche äh, Möglichkeiten bestehen, Möglichkeiten der Kommunikation, äh, die in vielerlei Hinsicht ähm, nochmal über das äh, hinausgehen, ähm, was man in analoger Art und Weise hat. Äh, die Möglichkeit eben digitale Produkte auch äh, vernetzt äh, und gemeinsam kollaborativ äh, zu entwickeln und zu gestalten. Motivationspotenzial ist immer ein ganz, ganz zentrales Merkmal, was man ganz häufig in der Literatur findet und Möglichkeiten der Individualisierung und Differenzierung mit unterschiedlichen Möglichkeiten der digitalen Unterstützung. Und die Frage, die sich natürlich in diesem Kontext dann stellt, welche Rolle spielen eigentlich digitale Medien dann für die Lerneffektivität oder für den Leistungszuwachs? Und ich habe hier ähm, aus äh, einem ganz aktuellen Beitrag ähm, von Heike Schaumburg ähm, unterschiedliche Befunde ähm, zusammengetragen. Ähm, sie formuliert äh, in ihrer Schlussfolgerung in dem Beitrag ähm, zum einen, ähm, digital unterstütztes Lernen wirkt sich positiv auf die fachliche Lernleistung von Schülerinnen und Schülern aus, ähm, die Effekte sind aber meist gering. Und was ich hier mitgebracht habe einmal, ist äh, in der linken Tabelle, Effektstärken aus der Hetty-Studie. Hier, Hetty wird Ihnen sicherlich auch was sagen mit der Meta-Meta-Analyse. Also er hat sich hier verschiedene Konzepte des digitalen Lernens angeschaut und wir sehen hier die Effektstärken. Die höchste Effektstärke, die sich finden lässt, bezieht sich auf interaktive Lernvideos. Hier findet sich eine mittlere Effektstärke während beispielsweise ähm, webbasiertes Lernen hier ähm, mit einer sehr geringen Effektstärke ähm, zu Buche schlägt. Diese, ähm, diese Untersuchungen gehen äh, nur bis zu einer ähm, gewissen zeitlichen, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, von daher bezieht sich die rechte äh, Tabelle nochmal auf neuere äh, Untersuchungen, neuere Meta-Analysen, äh, um das hier einmal zu ergänzen. Wir sehen auch hier, zum Teil, also hauptsächlich geringe Effekte, höchstens bei den mobilen Geräten insgesamt, was natürlich auch erstmal für sich jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig ist, findet sich eine mittlere Effektstärke. Also im Kontext des mobilen, des Einsatzes mobiler Geräte scheinen hier Untersuchungen zu Effekten zu kommen, was das fachliche Lernen angeht. Sie kommt, also Heike Schaumbe kommt in ihrer Synthese darüber hinaus zu der Schlussfolgerung, dass sie sagt, dass Meta-Analysen zeigen können, das lernförderliche Potenzial digitaler Medien wird im Rahmen konstruktivistischer Unterrichtsmethoden eher ausgeschöpft als im Rahmen eines lehrerzentrierten Unterrichts. Also auch hier wieder dieser Aspekt mit Lernen, Neu Denken und quasi diese Frage, wie muss auch Unterricht gestaltet sein, damit es eben auch Lernförder, also damit der Einsatz digitaler Medien auch lernförderlich sein kann. Hier wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass eine starke Schülerinnen- und Schülerorientierung, problemorientiertes Lernen und offene Unterrichtsformen hier als förderlich für ein lernförderliches Setting mit digitalen Medien anzusehen ist. Und dass eben die didaktische Einbindung ganz relevant ist, also dass es nicht darum geht, das digitale Medien nur weil es da ist, diesem digitalen Medium schon direkt ein lernförderliches Potenzial zuzuweisen, sondern das Ganze kann nur in einem, digitalen, in, einem digitalen, in einem didaktischen Setting, in einer didaktischen Einbindung gesehen werden. Und eine dritte Schlussfolgerung, die Heike Schaumburg hier zieht, ist auf die Lehrkraft kommt es an, das ist auch so ein bisschen eine Anlehnung an Hetti, dann wiederum, dass nämlich eben Unterricht, der digitale Medien enthält, eben ganz besonders geprägt ist von der Vorbereitung und der Anleitung und Begleitung letztendlich durch die Lehrerinnen und Lehrern, um lernförderliches Potenzial zu entwickeln. Das war sozusagen jetzt einmal so ein bisschen der Fokus auf, ähm, werden wir gleich sehen, äh, wenn wir einen Schritt weitergehen. Wenn das auch gleich passiert. Wenn wir einen Schritt weitergehen. ich habe Ihnen nämlich hier noch ein Modell äh, mitgebracht, um das Ganze auch so ein bisschen einzuordnen. Wir haben uns jetzt gerade mit der Betrachtung dieser beiden Bereiche auf der Ebene des Outputs bewegt. Also auf der Ebene der, der Lernergebnisse, sowohl was fachliche als auch was überfachliche Schülerkompetenzen angeht. Und ich möchte jetzt im Folgenden auch einmal die beiden anderen Bereiche betrachten, die nämlich eben Voraussetzungen auch dafür sind, dass Schülerinnen und Schüler entsprechende Kompetenzen erwerben können. Nämlich zum einen den Bereich des Inputs, also die Voraussetzungen, die nur zu einem gewissen Maße von Schule überhaupt auch gestaltet werden können, beeinflusst werden können, die aber trotzdem relevant sind und die Prozessebene von Schule, die Ebene, auf der letztendlich Schulentwicklung auch primär ansetzen kann, da wo die schulischen Akteure auch an Rädchen drehen können und an diesen beiden, diese beiden Bereiche möchte ich im Folgenden noch einmal tiefer betrachten und hier ausgewählte Befunde noch einmal bündeln. Beginnen möchte ich äh, auf der Ebene des Inputs. Äh, hier ist ein ähm, relevanter Bereich äh, der Aspekt der Bildungsziele und Lehrpläne. Und in diesem Kontext äh, habe ich einen äh, Aspekt mitgebracht, der, äh, der Ihnen sicherlich äh, auch schon bekannt ist. Die äh, Ende äh, 2016 äh, veröffentlichte Strategie der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt, äh, die eine Gesamtstrategie äh, darstellt, auf die sich die Bundesländer äh, geeinigt haben äh, und die jetzt eben von den einzelnen Bundesländern äh, quasi in die, in die Breite getragen werden sollen. Ein Kernaspekt äh, oder ein Kernstück dieser KMK-Strategie stellt der Kompetenzrahmenbildung in der digitalen Welt dar, also eine Konzeption, welche Kompetenzen eigentlich Schülerinnen und Schüler in einer digitalen Welt erwerben oder über welche sie verfügen sollen. Und dies sind sechs verschiedene Kompetenzbereiche, die hier ausdifferenziert sind. Das sieht mit den Punkten 1 bis 6 relativ knapp und wenig aus. Wenn Sie einmal in das Dokument reinschauen, das differenziert sich noch auf den unterschiedlichsten Ebenen aus und wird da über mehrere Seiten auch dargestellt. Das ist hier nur ein Ausschnitt. Ich habe das beispielhaft nur einmal für den Bereich ähm, Kommunizieren und Kooperieren äh, mitgebracht. Da sehen Sie schon als Screenshot auf der rechten Seite, dass sich das nochmal ganz stark ausdifferenziert. Wir haben hier bei den Kompetenzbereichen Aspekte mit dabei von Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren, also auf der Ebene, bis hin zu Problemlösen und <lacht> Handeln und Analysieren und Reflektieren, also eine relativ große Bandbreite ähm, an Kompetenzen. Und ähm, was aus meiner Sicht äh, sehr spannend ist, finde ich persönlich, ist, dass in diese ähm, Kompetenzbereiche und in diese Überlegungen zu verschiedenen Kompetenzen drei verschiedene ähm, Vorarbeiten eingegangen sind, äh, die ich hier noch einmal ähm, gebündelt habe, da möchte ich jetzt gar nicht ähm, im Detail drauf eingehen, aber Vielleicht erkennen Sie es wieder, das Kompetenzmodell von ICLS 2013 ist eines der drei Referenzen letztendlich, die hier herangezogen worden sind, um diese KMK-Strategie mit dem Fokus auf die Schülerinnen und Schüler hier zu entwickeln. Das heißt, hier sind sozusagen auch Ergebnisse aus der empirischen Bildungsforschung in ein bildungspolitisches Papier letztendlich mit, mit eingeflossen. Äh, genauso aber auch wie ähm, Überlegungen hier aus dem ähm, LKM Positionspapier oder aus einem europäischen ähm, Rahmenkonzept zu ähm, Kompetenzen in einer digitalen Welt. Das ähm, fand ich an der Stelle nochmal ähm, interessant, das nochmal so aufzuschlüsseln. Ähm, wichtig ist, äh, dass diese KMK-Strategie nicht für irgendeine Zukunft ähm, äh, entwickelt worden ist, sondern äh, sehr zeitnah in der Schule ankommen soll. Letztendlich schon ab diesem Schuljahr ist die, also die Idee, ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die jetzt zum Schuljahr eingeschult werden oder in die Sekundarstufe 1 übergehen, dass die zum Ende ihrer Schulzeit über diese Kompetenzen, die hier in den sechs Bereichen festgelegt worden sind, auch verfügen können. Und auf, den, auf Bundesländerebene ähm, passiert ähm, natürlich jetzt relativ viel auch äh, im Kontext der, der Umsetzung der KMK-Strategie. Viele Länder haben auch vorher schon ähm, sehr viel gemacht. Da geht es eher um die Frage, wie, ähm, wie lässt es sich stimmig äh, zusammenführen oder wie lässt sich in der Richtung auch weiterentwickeln. Ich habe hier ein Beispiel aus Schleswig-Holstein mitgebracht, weil ich da ähm, relativ viel auch mit Schulen ähm, zusammenarbeite. Man wird es nicht im Detail äh, sehen können. Was ich aber hiermit zeigen möchte, ist, dass wir... Ähm, in Schleswig-Holstein beispielsweise Dokumente finden können. Wir haben hier aufgeschlüsselt die KMK-Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler und hier die Überlegung, wie die verschiedenen Fächer letztendlich hier einen Beitrag leisten können, weil das ist genau die Idee. Der KMK-Strategie nicht zu sagen, es gibt ein Fach und das kümmert sich jetzt um die Kompetenzvermittlung, sondern die Idee ist, dass alle Fächer schauen, inwiefern sie einen Beitrag dazu leisten können, bestimmte Kompetenzbereiche hier abzudecken. Und das ist sozusagen nur, ein, nur eine von vielen Möglichkeiten, die ich hier einmal beispielhaft mitgebracht habe. Ein zweiter Punkt, der auf Input-Ebene relevant ist, ist in dem Kontext der digitalen Medien in Schule und Unterricht der Aspekt der Lehrerausbildung und der Kompetenzen der schulischen Akteure, die ich jetzt hier für diesen Vortrag einmal auf die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer fokussiert habe. Dazu habe ich ein vertiefendes Ergebnis mitgebracht aus der ICLS-Studie, die ich ja gerade schon vorgestellt habe, äh, zu der Frage der selbst eingeschätzten Lehrerinnen- und Lehrerkompetenzen zur Nutzung digitaler Medien für Unterrichtszwecke. Es gab da vier verschiedene Items, äh, die hier äh, von den Lehrerinnen und Lehrern, die auch eben in der ICLS-Studie äh, befragt worden sind, äh, beantwortet werden konnten. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei ähm, Items auch hervorgehoben mit dem Kästchen und zwar ähm, zeigt sich, wichtig ist natürlich zu sagen, dass ist jetzt Stand 2013, ähm, der neue Zyklus äh, ISLS 2018 wird Ende diesen Jahres veröffentlicht. Von daher wird es spannend, inwiefern äh, sich da auch Veränderungen ergeben haben. Wir sehen aber hier auch schon im Jahr 2013, dass nahezu alle ähm, befragten ähm, Lehrerinnen und Lehrer angeben, dass sie brauchbare Unterrichtsmittel im Internet äh, finden können. Äh, da gibt Dagegen sind die, sind die Anteile hier geringer, wenn es um die Frage geht, ob Lehrerinnen und Lehrer Unterricht vorbereiten können, der den Einsatz von IT, also der digitalen Medien, durch Schülerinnen und Schüler beinhaltet. Und spannend auch, dass sich hier auch ein Geschlechterunterschied zwischen Lehrerinnen und Lehrern zeigt an der Stelle. Ein etwas aktuelleres äh, Ergebnis aus dem Jahr 2017 habe ich Ihnen hier mitgebracht, aus dem sogenannten äh, Länderindikator. Ähm, hier äh, ist auf, nur auf Deutschland-Ebene, aber differenziert für Bundesländer nochmal ähm, geschaut worden, auf Basis einer Lehrerinnen- und Lehrerbefragung. Und wir sehen ähm, hier in Bezug ähm, auf die Einschätzung der eigenen Kompetenzen, dass äh, in Hessen mehr als vier Fünftel der Lehrerinnen und Lehrer angeben, dass sie digitale Medien auswählen können, mit denen sich Fachinhalte im Unterricht besser vermitteln lassen. Also hier eine relativ hohe Kompetenzeinschätzung, auch im Vergleich zu ähm, vielen anderen Bundesländern. Also hier äh, lässt sich Hessen im oberen, äh, in der oberen Ländergruppe ähm, verorten. Hier gehe ich einmal drüber weg. Um hier einmal jetzt einen Übergang auch zu schaffen zur Lehrerinnen und Lehrerausbildung, noch ein Befund aus dem Länderindikator, wie auch gerade schon. Und hier sind die befragten Lehrerinnen und Lehrer danach gefragt worden, inwiefern sie sich wünschen würden, dass die Förderung der computerbezogenen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auch stärker in der Lehrerinnen und Lehrerausbildung verankert werden sollten. Und hier sehen wir sehr starke Zustimmungen dazu dass in der universitären Lehramtsausbildung das ein stärkeres Thema sein sollte, genauso aber auch in der zweiten Phase der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Also hier eine, eine sehr starke Zustimmung. Und in diesem Kontext habe ich ähm, noch ähm, eine aktuelle Untersuchung auch mitgebracht im Kontext von NEPS, ähm, die am ähm, IPN in Kiel ähm, durchgeführt worden ist. Hier haben sich die, ähm, hat sich die Forschergruppe ähm, auch beispielsweise rund um Martin Senkbeil ähm, damit beschäftigt, welche Kompetenzen eigentlich ähm, Lehramtsstudierende im Bereich des Umgangs mit digitalen Medien haben und im Rahmen von, von dieser NEPS-Untersuchung, die ein nationales Bildungspanel ist hier Deutschland, deutschlandweit, wurde ein ICT-Test eingesetzt und dieser ICT-Test, der im NEPS mitläuft, ist, lässt sich gut vergleichen auch mit dem Test, der in ICLS eingesetzt worden ist. Also da finden sich auch viele Überschneidungen, nur damit sie von den Begrifflichkeiten jetzt nicht durcheinander kommen. Und interessanterweise ähm, zeigt sich, hier wurden dann Lehrerinnen und also angehende Lehrerinnen und Lehrer, also Lehramtsstudenten äh, mit Le äh, nicht äh, Lehramtsstudierenden verglichen. Hier konnte gezeigt werden, dass Studierende in Lehramtsstudiengängen über eine signifikant geringere ICT Literacy verfügen als nicht Lehramtsstudierende. Also hier zeigt sich ein signifikanter Kompetenzunterschied, die auch im Verlaufe des Studiums nicht aufgehoben werden können. Also die Unterschiede, die laufen quasi so ein bisschen parallel entsprechend weiter, ohne sich stark anzunähern. Und wir haben dann äh, nochmal Unterschiede zwischen Lehramtsstudierenden, die MINT-Fächer äh, MINT studieren ähm, versus Nicht-Mint-Fächer äh, und äh, dann entsprechend auch noch einmal Unterschiede äh, nach studierter Schulform, also Gymnasiallehramt versus ähm, Lehrämter anderer Schulformen. Das heißt, wir sehen hier letztendlich ähm, eine relativ große Heterogenität, was auch die Kompetenzen äh, derjenigen angeht, die ja dann perspektivisch äh, in die Schule gehen, um dort ja ähm, dann auch Schülerinnen und Schülern entsprechende Kompetenzen ähm, vermitteln, zu, sollen, von, äh, vermitteln ähm, zu wollen und zu sollen. Und äh, von daher finde ich das sind nochmal ganz äh, interessante aktuelle Befunde, die sicherlich auch nochmal für die Lehramtsausbildung, gerade an den Universitäten, nochmal eine wichtige Rolle spielen. Zum Aspekt der Einstellung schulischer Akteure, das wäre der, der nächste Bereich. Wir wissen, dass aus der Forschung, dass die Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern, das ist nicht nur für den Bereich der digitalen Medien so, sondern für viele andere Bereiche natürlich auch ähm, hochrelevant ist, wenn es um die Frage der Integration von digitalen Medien in ähm, Schule und Unterricht geht. Ähm, wir haben äh, im Kontext von ICLS gesehen, äh, dass die ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die äh, in Deutschland ähm, durchaus Potenziale sehen, ähm, was den Einsatz digitaler Medien angeht, auf der anderen Seite aber auch durchaus Bedenken äußern. Und diese Bedenken auch ähm, sehr viel stärker ausgeprägt sind, als es im internationalen Vergleich ähm, der Fall war war, beispielsweise was Aspekte des Copy-and-Paste angeht, also das unreflektierte äh, Kopieren äh, aus dem Internet beispielsweise oder organisatorische Probleme letztendlich auch bei dem, beim Einsatz in, im Unterricht letztendlich. Ich, weiß, ich hoffe, man kann das hinten einigermaßen lesen. Ich habe Ihnen hier äh, einmal aktuelle Befunde mitgebracht äh, aus einer Untersuchung äh, der Bertelsmann Stiftung, äh, ähm, und habe hier zum Bereich der Lehrerinnen- und Lehrereinstellung ähm, einen interessanten Befund äh, gefunden, dass nämlich Lehrpersonen, die digitale Lernformen vielseitig im Unterricht einsetzen, also die, die schon den Schritt gegangen sind ähm, letztendlich, das Lernen mit digitalen Medien positiver bewerten als Lehrerinnen und Lehrer, ähm, die eben selten oder gar nicht ähm, digitale Medien im Unterricht einsetzen und dass insbesondere die Zustimmung ähm, besonders hoch ist im Bereich ähm, der Möglichkeiten der individuellen Förderung. Also hier scheint es einen Unterschied zu geben, einfach was auch den Erfahrungsschatz letztendlich angeht, ähm, einfach das, das Wissen möglicherweise, was dann wiederum auf die äh, Einstellungen zurückspielt. Der nächste Aspekt ähm, ist ein ganz zentraler, wir kommen jetzt quasi von den Einzelpersonen, ähm, einzelnen Akteuren jetzt hin äh, auch mal stärker zu äh, Systembedingungen letztendlich. Äh, ein wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext äh, der Bereich des Supports, äh, also die Unterstützung letztendlich in vielerlei Hinsicht, der gerade im Bereich der digitalen Medien einen ganz großen Stellenwert einnimmt. Äh, man kann hier differenzieren in sogenannten ähm, First Level Support, also Support, der direkt vor Ort äh, geleistet werden kann, vor allem eben auch in technischer, aber auch in pädagogischer Hinsicht. Und auf der anderen Seite in sogenannten Second Level Support, also Unterstützung, die ähm, beispielsweise ähm, durch den Schulträger ähm, zur Verfügung gestellt wird, wo die Schule eben an sich ähm, erstmal nicht viel ähm, tun kann. Und wir sehen hier beispielsweise, und der Befund kommt auch aus der Studie der Bertelsmann Stiftung, dass an vielen Schulen eben häufig der Support von innen quasi organisiert wird, dass es Lehrerinnen und Lehrer sind, die diese Aufgabe zugeteilt bekommen haben, als dass es von externen Mitarbeitern geleistet wird. Spannend ist auch, und das, das sage ich hier nur, nur ganz kurz, dass die Einschätzung, inwiefern ausreichend pädagogischer Support, also jetzt nicht nur gibt es jemanden, der mir bei technischen Schwierigkeiten helfen kann, sondern auch in pädagogischer Hinsicht gibt es jemanden, der mir auch einfach Impulse geben kann, wie ich digitale Medienunterricht einsetzen kann, differenziert auch durchaus wiederum nach Nutzungshäufigkeit. Also hier zeigt sich beispielsweise, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die kaum oder nur ganz wenig nutzen, den Support schlechter ähm, einschätzen ähm, als das ähm, Lehrerinnen und Lehrer tun, die häufiger nutzen, was eben auch durchaus damit zusammenhängen kann, dass diese Lehrerinnen und Lehrer, die schon häufiger nutzen, sich an bestimmten Stellen einfach auch schon selber helfen können und da diese Hürde äh, möglicherweise beim Support gar nicht so gesehen wird. So, ich überspringe einmal diesen Punkt und komme ähm, nahtlos äh, in den Bereich der IT-Infrastruktur. Ein, ähm, ein wichtiger Punkt, eine notwendige Voraussetzung für den Einsatz digitaler Medien ähm, im Unterricht. Ähm, zur IT-Infrastruktur lassen sich ganz unterschiedliche Dinge ähm, subsumieren. Ähm, man weiß aus der aus der Forschung, dass es eben eine notwendige ähm, Voraussetzung ist, dass es eine funktionierende äh, Infrastruktur gibt, aber eben auch keine hinreichende ähm, Voraussetzung. Es kann genauso gut sein, dass die äh, neuen Laptops äh, noch eingeschweißt äh, irgendwo in der Ecke stehen, die Ausstattung da wäre, äh, aber eben äh, sozusagen noch andere Hürden, äh, sei es Einstellungen, sei ist Kompetenzen sein ist äh, didaktische Konzepte und so weiter, dass das eben noch relevant ist und es eben nicht alles, ähm, dass sozusagen nicht mit Vorhandensein der Technik ähm, schon alles äh, läuft und funktioniert. Ähm. Genau. Man weiß aus, der, also aus dem internationalen Vergleich ähm, wird deutlich, dass die IT-Infrastruktur an Schulen in Deutschland international nicht anschlussfähig ist. Ähm, da ist ähm, relativ, ähm, also relativ viel Nachholbedarf, wenn man das so ähm, funktionieren möchte. Schaumburg formuliert das so. Es erscheint also nicht ganz aus der Luft gegriffen, wenn behauptet wird, dass Deutschland in dieser Hinsicht den Anschluss an andere hochtechnisierte Nationen bisher verpasst hat. Mal gucken, was jetzt die neue ICLS-Erhebung auch im internationalen Vergleich zeigt, inwiefern sich da was getan hat. Wichtig ist auch immer, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu unterscheiden, zwischen Ausstattungsquantität und Ausstattungsqualität. Das wird in Untersuchungen mal beides parallel erfragt, mal jeweils nur einzeln erfragt, weil die Anzahl an Geräten beispielsweise mhm kann durchaus von verschiedenen Personen auch unterschiedlich wahrgenommen werden. Also manche sind schon zufrieden mit der Ausstattung, wenn einfach ein paar Geräte da sind. Andere brauchen für die Umsetzung ihrer Konzepte sehr viel mehr beispielsweise. Von daher ist die Ausstattungsqualität sicherlich auch immer ein ganz guter Indikator. Ich habe hier einen Befund nochmal aus dem Länderindikator aus dem Jahr 2016 Mitgebracht und hier ähm, zeigt sich, dass in Hessen fast zwei Drittel der Lehrkräfte angeben, dass die schulische IT-Ausstattung ausreichend ist und hiermit ähm, verortet in der oberen äh, Ländergruppe. Genau, das ist also auch hier die Frage nach der Ausstattungsqualität und wichtig ist, es ist natürlich ein Mittelwert, der hier berichtet wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Varianz letztendlich der Einschätzungen dann je nach Schule und je nach individueller Einschätzung nochmal relativ weit auseinander geht. In Bezug auf die Qualität der IT-Infrastruktur hat sich hier auch die Bertelsmann Stiftung hier nochmal das ein bisschen genauer angeschaut und hat ähm, herausgefunden, also in auf Bezug auf Deutschland jetzt, dass fast die Hälfte der Lehrpersonen in Deutschland die Qualität der technischen Ausstattung zum digitalen ähm da fehlt ein Teil, nicht ausreichend einschätzen, also hier ist eine relativ negative Einschätzung der Ausstattungsqualität und fast zwei Drittel der Lehrpersonen berichten von fehlendem oder mangelhaftem WLAN. Und gerade dieser Aspekt der Internetverbindung ist auch nochmal, gerade wenn man über Konzepte des Einsatzes von mobilen Endgeräten nachdenkt oder sogar hin zu Bring your own device ansetzen, ist das natürlich eine ganz zentrale Voraussetzung. Also ich habe Interviews beispielsweise in Schleswig-Holstein auch geführt mit mit Schulen, die, die feiern, wenn sie Glasfaseranschluss bekommen und kommen damit sogar noch ins Fernsehen. Also das ist ein riesiges Event dort und da sagen eben auch die Personen, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ich äh, werde einen Teufel tun und die Kollegen alle freischalten oder die Klassen freischalten, wenn ich nicht darauf vertrauen kann, dass das System so stabil ist, dass eben auch mehrere Klassen parallel äh, ins WLAN äh, gehen. Und das sind einfach dann auch äh, durchaus äh, Bremsen, um bestimmte äh, Konzepte einfach umzusetzen. Genau, Den Aspekt überspringe ich an der Stelle auch einmal und käme jetzt äh, einmal auf die Prozessebene. Also die bisherigen Aspekte, äh, habe ich gerade schon gesagt, können äh, Schulen einem gewissen Maße, aber eben auch nur ähm, mit Grenzen selbstständig ähm, gestalten. Äh, auf der Prozessebene ist das, ähm, ist das ähm, anders. Hier äh, kann man eben an unterschiedlicher Stelle ähm, durchaus drehen und ein wichtiger Aspekt in dem Kontext ist einmal auch der Aspekt der ähm, Schulleitung. Die, die relevant ist, wenn es auch um Implementationsprozesse einfach geht. Um hier beispielsweise in der Forschung differenziert man in Fach Fachpromotor, Prozesspromotor, und Machtpromotor, also bestimmte Funktionen, also es können Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, es kann Fachwissen zur Verfügung gestellt werden oder es kann auch Unterstützung für den Entwicklungsprozess zur Verfügung gestellt werden. Und ich habe hier einen Befund mitgebracht, auch nochmal aus der ICLS-Untersuchung, zum Thema schulische Prioritäten, inwiefern eigentlich die Integration digitaler Medien oder die Förderung von, vom Einsatz digitaler Medien im Unterricht relevant ist. Und wir sehen hier beispielsweise und der Satz ist jetzt klingt auf den ersten Blick so ein bisschen schräg, weil äh, in den Analysen die Gewichtung auf die Schülerinnen und Schüler erfolgt ist. Von daher liest es sich äh, so etwa ein Drittel der Achtlässlerinnen und Achtlässler in Deutschland besucht eine Schule, an der die Schulleitung angibt, dass die Förderung des Computereinsatzes im Fachunterricht eine hohe Priorität hat. Und im internationalen Vergleich konnten wir eben auch sehen, dass die Relevanz, die Schulleitung diesem Thema zumisst, äh, eben ähm, wesentlich geringer ausfällt, als das in vielen anderen ähm, der beteiligten Länder ausfällt. Also das Thema zumindest das muss man ja an der Stelle jetzt auch mal dazu sagen, ähm, war das auf jeden Fall ähm, für viele Schulleitungen noch keine hohe Priorität. Ich bin gespannt, wie es jetzt tatsächlich aussieht nach fünf Jahren. Ein weiterer Aspekt, äh, der ganz relevant ist ähm, für die Integration von digitalen Medien in Schule und Unterricht, ist ähm, letztendlich eine konzeptionelle ähm, Verankerung oder eine Überlegung, wie wollen wir das Ganze eben auch in der Breite ähm, auf ähm, verschiedene Füße stellen und ähm, und äh, implementieren in konzeptioneller Hinsicht. Hier nochmal äh, ein Befund äh, aus dem äh, Länderindikator. Äh, mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte in Hessen gibt 2016 an, dass an ihrer Schule ein Medienkonzept äh, vorhanden ist. Damit äh, schneidet Hessen hier in der mittleren äh, Ländergruppe, äh, Ländergruppe ab. Es gibt äh, Länder, in denen hier die Zustimmung höher war, aber auch äh, Länder, äh, Bundesländer, in denen die Zustimmung wesentlich geringer war. Ausgefallen ist. Und gerade das Aspekt, der Aspekt äh, des Medienkonzepts oder einer generellen konzeptionellen Verankerung ist ja durchaus etwas, was oft im Fluss ist und niemals tatsächlich so wirklich äh, so wirklich abgeschlossen an der Stelle. Von daher muss das sicherlich auch nochmal mit einbezogen werden. Ich habe hier noch einmal ähm, eine Schulleitungsperspektive ähm, aus ICLS äh, mit dabei, nämlich zur Frage der Bedeutung äh, der Entwicklung eines Schulkonzepts zur Planung des Computereinsatzes in äh, Lehr- und Lernkonzepten äh, in Deutschland und differenziert nach Schulform. Das konnten wir mit den ICLS-Daten zu differenzieren, einmal in äh, Gymnasien und äh, andere Schulen der Sekundarstufe 1. Und hier zeigt sich, dass die Bedeutung, also dunkle Farben sind höhere, hohe Bedeutung, Sie sehen das da wesentlich besser als ich hier auf dem Bildschirm, sehr gut. Wir haben tatsächlich einen signifikanten Unterschied in der Einschätzung nach schulform. Also es gibt die Schulleitungen an den nicht-gymnasialen Schulformen, weisen dem Thema eine signifikant höhere Bedeutung zu, als das die Schulleitungen an Gymnasien tun. So, was, das, was das jetzt bedeutet, ob das eine, tatsächlich eine Schwerpunktfrage ist tatsächlich oder das Erkennen von Relevanz auch möglicherweise für berufliche Kontexte, das, das ist sicherlich auch noch eine Interpretationssache an der Stelle. Der Aspekt der Kooperation wäre der nächste Bereich. Und zwar ähm, spielt gerade äh, im Bereich der, der Integration digitaler Medien in Schule und Unterricht die, äh, der Aspekt der Kooperation eine zentrale Rolle. Wir wissen aber auch, dass äh, Lehrerinnen- und Lehrerkooperationen zu Themen der digitalen Medien, beispielsweise das gemeinsame Vorbereiten von Unterrichtsmaterialien oder das gegenseitige Hospitieren oder der Austausch ganz generell von digitalen Unterrichtsmaterialien im internationalen Vergleich in Deutschland eher unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Auch hier ist dann auch die Frage, inwiefern sich in den letzten fünf Jahren was getan hat, wenn wir Ende des Jahres die neuen acls ergebnisse haben. Daher kann ich an der Stelle als Aktuellstes nur wieder einmal den Länderindikator anführen, hier war die Frage, inwiefern die befragten Lehrerinnen und Lehrer angeben, dass sie sich mit Kolleginnen und Kollegen treffen, um systematisch computergestützte Unterrichtsstunden zu entwickeln. Und hier haben wir weniger als 10 Prozent der Lehrkräfte in Hessen, die das tun. Man sieht aber auch ganz generell, dass hier die Zustimmungswerte sehr gering ausfallen und das in allen, in allen Bundesländern. Von daher ist das, was man letztendlich auch aus der, aus der Literatur weiß, auch aus anderen Bereichen, dass eben Lehrerinnen und Lehrer Kooperationen unterstützen kann, hier noch gar nicht so stark ausgeprägt. So, wir kommen ähm, langsam ähm, zum Ende der äh, Befunde. Was ich hier gerne noch einmal vorstellen möchte, ist der Bereich der Nutzung. Also inwiefern werden eigentlich digitale Medien äh, im Unterricht äh, eingesetzt? Hier ist auch immer wichtig und das ist auch, ähm, denke ich, eine wichtige Differenzierung äh, ganz generell, wenn man sich hier auch Befunde anschaut, dass sich differenzieren lässt in die Quantität der Nutzung und in die Qualität der Nutzung. Also häufig finden sich und da äh, werde auch ich gleich äh, in die Richtung gehen, viele äh, Untersuchungen, die nach der Häufigkeit fragen, letztendlich wie häufig setzen sie digitale Medienunterricht ein. Ähm, natürlich äh, ist die, sagt die Häufigkeit noch nichts über die Qualität aus. Und von daher äh, ist dann nämlich eben wiederum auch nochmal die Frage zu betrachten, was wird, was passiert eigentlich im Unterricht? Wofür werden eigentlich digitale Medien eingesetzt? Das ist mir an der Stelle hier einmal wichtig ähm, zu sagen, bevor wir uns äh, dann tatsächlich doch nochmal zwei Ergebnisse zur ähm, Quantität ähm, der Nutzung angucken. Weil auf der anderen Seite, wenn gar nicht genutzt wird, ist zu vermuten, ähm, dass in der Hinsicht auch nichts im Unterricht qualitativ, also in qualitativer Hinsicht mit digitalen Medien passiert. Wir haben hier noch einmal die Befunde aus ICLS aus dem Jahr 2013, wenn Sie Deutschland suchen, ganz unten. Das, war, das ist nach, nach, häufig, nach regelmäßiger Nutzungshäufigkeit sortiert. Regelmäßig bedeutet mindestens einmal in der Woche ist die Definition hier an der Stelle und das war neben den Kompetenzen eigentlich noch mit das schockierendste Ergebnis an der Stelle, dass die, nach den Lehrerangaben die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland am seltensten regelmäßig digitale Medien in ihrem Unterricht einsetzen und wenn man sich das nochmal nach Fächern anguckt, findet sich da auch eine relativ große Bandbreite an Varianz, was in den Fächern so passiert. Ein etwas neueres äh, Ergebnis aus dem äh, Jahr 2017, auch hier wieder ähm, im äh, aus dem Jahr 2016, auch hier noch einmal wieder aus dem Länderindikator. Für Hessen äh, zeigt sich, dass fast die Hälfte der Lehrpersonen angeben, dass sie mindestens wöchentlich Computer im Unterricht einsetzen. Und Sie sehen schon von der Einordnung hier im mittleren äh, Bereich. Es gibt äh, Länder beispielsweise wie äh, Bayern hier oben und Schleswig-Holstein. Die ähm, hier noch mal deutlich ähm, häufiger regelmäßig einsetzen, aber eben auch viele Bundesländer, ähm, die sich hier unten nochmal äh, mit einer selteneren Nutzung einsortieren. Abschließend zu diesem ähm, zweiten Bef oder zu diesem Befundeteil ähm, möchte ich noch mal festhalten, dass es eben dieses Zusammenspiel von Input und Prozessfaktoren eben relevant ist und die eben auch im Blick zu halten sind, wenn es um die Frage der, der Förderung von sowohl überfachlichen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien geht, als auch, die Nutzung, als auch in Bezug auf die Nutzung digitaler Medien für die Förderung fachlicher Kompetenzen und dass eben auf der Prozessebene Schule gestalten kann, also dass hier Schulentwicklungsprozesse angedockt werden können, was meine Überleitung ist für den letzten Teil, der nicht so lange ist wie der erste, keine Sorge, das äh, geht jetzt relativ schnell, äh, sortieren äh, möchte ich äh, die möglichen Implikationen nach unterschiedlichen Perspektiven äh, für die Schulentwicklung mit digitalen Medien äh, und zwar habe ich hier fünf Dimensionen mitgebracht. Drei davon sind Ihnen möglicherweise aus der Trias der Schulentwicklung nach Rolf bekannt. Die Organisationsentwicklung, die Unterrichtsentwicklung und die Personalentwicklung. Das sind die Klassiker und die sind im Zuge auch der Diskussion und der Forschung im Kontext eben der digitalen Medien und Unterricht ergänzt worden, um die Bereiche Kooperationsentwicklung und Technologieentwicklung, weil das einfach nochmal zwei zentrale Bereiche sind, die hier auch nochmal von Bedeutung sind. In Bezug auf die Organisationsentwicklung kann man jetzt auch vor dem Hintergrund äh, dieser Befunde aber auch äh, weiterer äh, Forschungsstände zu den unterschiedlichen Bereichen äh, als eine äh, Implikation oder als eine Perspektive für die Organisationsentwicklung die Bedeutung äh, der Entwicklung von schulischen Gesamtkonzepten zur Verankerung äh, digitaler Medien äh, betrachten. Also hier auch die Frage, was passiert eigentlich gerade schon bei uns an der Schule, äh, aber auch wo wollen wir, äh, wo wollen wir hin? Und nicht nur, weil die Nachbarschule jetzt irgendwie schon die fünfte Tabletklasse eingerichtet hat, ist das das Konzept, was man selber auch machen äh, sollte oder möchte, sondern immer auch zu schauen, wie passt es eigentlich äh, auch zu, äh, zur eigenen <lacht> Schülerschaft, zur eigenen Lehrerschaft und zu den weiteren schulischen Akteuren. Ähm, wichtig ist, dass hierbei auch der Mehrwert und die Notwendigkeit des Lernens ähm, mit und über digitale Medien diskutiert wird und eben auch alle ähm, Positionen ähm, gehört werden ähm, letztendlich, um hier auch möglichst äh, eine breite Zustimmung ähm, zu erhalten und in dieser Hinsicht eben auch die ganz besondere Rolle der Schulleitung nochmal zu betonen, die hier auch bestimmte Prozesse anregen und begleiten kann. In Bezug auf die Unterrichtsentwicklung ähm, ist häufig ähm, die Diskussion, das ist jetzt schon wieder was Neues und noch was Zusätzliches. Und hier eben auch in die Diskussion einzutreten, inwiefern können digitale Medien eben nicht nur ein Add-on sein, also nochmal mal was Zusätzliches, sondern inwiefern lässt es sich eben auch integrieren, möglicherweise auch zur, ähm, zur Bearbeitung von äh, oder zur, zur Nutzung für andere Kontexte wie äh, in individualisierten Kontexten zur Umsetzung von Inklusion beispielsweise. Also auch hier Querschnittsthemen zu verzahnen. Ein Zitat, was ich sehr treffend fand an der Stelle von Döbli hönneger ist, wir müssen uns erst noch daran gewöhnen, dass uns die ständige Verfügbarkeit digitaler Geräte im Unterricht nicht zu deren ständigen Nutzung zwingt. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, dass es nicht darum geht, nochmal jetzt in Bezug auf... Nutzungsqualität und äh, Nutzungsqualität, äh, Quantität und Qualität äh, hier nicht zu schauen, nur weil es sie gibt, ähm, geht es jetzt darum, äh, immer und zu jeder Zeit, sondern auch hier immer nochmal äh, didaktisch natürlich zu überlegen, was macht Sinn und an welcher Stelle macht es eben auch mal keinen Sinn natürlich. Ähm Genau, und das, dieser letzte Punkt, den ich hier auch nochmal eingerahmt habe, das ist auch nochmal so ein Rückbezug auch sicherlich zur KMK-Strategie, dass eben ähm, jedes Fach spezifische Zugänge ähm, enthält und dass nicht jedes Fach auch die Vermittlung aller ähm, überfachlichen Kompetenzen in diesem Bereich leisten kann. In Bezug auf die ähm, Personalentwicklung äh, ist hier auch nochmal ähm, besonders die, sind die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer herauszustellen, die eben ganz zentral sind. Ähm, die aber natürlich, also die, die, die schulischen Akteure natürlich, aber auch bestimmte Rahmenbedingungen sowohl technischer als auch pädagogischer Art äh, brauchen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht aus einem Modellprojekt äh, in Schleswig-Holstein, das ich mit gemeinsam mit meiner Kollegin Birgit Eikemann evaluiert habe, ähm, die so ein paar ähm, Beispiele auch in diesem Bereich genannt haben, äh, beispielsweise tatsächlich ähm, in den Fachschaften, in die Fachschaften zu gehen, informelle Austauschmöglichkeiten zu schaffen, Vorbilder aber auch zu schaffen, einfach die, die Hemmschwelle möglicherweise ein bisschen runterzuschrauben, zu sagen: ähm, Komm doch einfach mal mit in meinen Unterricht, äh, du wirst sehen, ich koche auch nur mit Wasser, einfach mal schauen, äh, wo auch erste Einstiegsmomente sind und danach eben auch Austauschmöglichkeiten zu schaffen. Dann ähm, haben wir ähm, in Bezug auf die Technologieentwicklung ganz zentral Pädagogik ähm, vor Technik als, äh, als Leitsatz letztendlich, ähm, dass es nicht darum geht, nur weil wir jetzt bestimmte Geräte haben, können wir nur das und das machen, sondern die Frage ist, was wollen wir eigentlich pädagogisch machen und welche Hilfsmittel brauchen wir dafür? Und ähm, abschließend in Bezug auf die Kooperationsentwicklung äh, hier auch zu schauen, inwiefern kann man Wissensressourcen innerhalb der Schule ähm, nutzen. Durch Hospitation beispielsweise, wie auch gerade schon gesagt, Austauschmöglichkeiten schaffen, aber das ist eben kein Selbstläufer, sondern auch dafür braucht es Rahmenbedingungen, dass eben auch hier gemeinsam an bestimmten Unterrichtsentwürfen gearbeitet werden kann. Zum Abschluss... Die Frage, was, können, was sind aktuelle Herausforderungen eigentlich im Kontext von digitalen Medien, Schul- und Unterricht? Ich habe hier einmal einen, einen Befund hierzu mitgebracht, das sind Schulleitungen in Nordrhein-Westfalen danach gefragt worden, welche aktuellen Herausforderungen Sie sehen und die ließen sich in drei zentrale Bereiche fassen. In den Bereich Infrastruktur, in den Bereich Pädagogik, Didaktik und in den Bereich Kompetenz und Einstellungen. Das, glaube ich, bündelt schon mal ganz gut so die, die größten Baustellen letztendlich. Ich persönlich sehe seh Herausforderungen durchaus auf unterschiedlichen Ebenen auch nochmal, da gehe ich jetzt nicht im Detail nochmal drauf ein, aber beispielsweise Fragen des Datenschutzes und der Rechtssicherheit sind sicherlich nochmal so ein ganz zentraler Punkt, der eben auch anzugehen ist, sicherlich auch auf Ebene, auf Bundes also auf Bundesebene genauso wie auf den Bundesländerebenen. Äh, auf Einzelschule ähm, sehe ich auch unterschiedliche äh, Herausforderungen, beispielsweise auch um, in Bezug auf digitales Schulmanagement. Also viel ist ja ein Fokus auf äh, Lehren und Lernen, aber sozusagen auch die Organisation von Schule ähm, und der Einbezug von digitalen Medien dort und äh, natürlich die unterschiedlichsten Herausforderungen auf ähm, Unterrichtsebene. Da werden aber auch die kommenden, so wie ich es gesehen habe, die kommenden Vorträge im Rahmen dieser Reihe auch nochmal im Detail äh, drauf eingehen. Von daher ähm, bin ich hier mit äh, am Ende meines Vortrages angelangt äh, und ende hier mit äh, dem Zitat und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.